So, vielen Dank an Gabi Hölzenbein, dass du dieses Buch vorgelesen hast, dass du ja auch selber geschrieben hast. Wir hätten es natürlich gerne, wie wir das sonst immer auch machen, vor Publikum gelesen, vor Kindern gelesen. Es geht leider wegen Corona nicht. Wir hören die Kinder draußen. Du hast das aber schon oft mal vorgelesen vor Kindern. Und die Kinder stellen die meist auch hinterher Fragen. Was fragen die sowas? Was für Fragen haben die an dich? Wie ich auf die Idee gekommen bin zu der Geschichte zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das, was sagst du denn? Das, das ist die Na ja, das Thema hat mich immer schon sehr beschäftigt. Und in den letzten Jahren, als zunehmend äh, Geflüchtete kamen und man wusste, aus welchen äh, Bedrängnissen sie kamen und wie sie dann hier aufgenommen wurden, da war es eigentlich klar, dass man versuchen musste, schon ganz früh, bei den Kindern ähm, Empathie zu wecken und zu fördern und äh, zu erreichen, dass sie das Fremde nicht als Bedrohung ansehen und angstmachend empfinden, wie viele Erwachsene das tun, sondern äh, als, als Chance und als, äh, ja, als dass man einfach diese Offenheit hat, äh, Fremdes zuzulassen und die äh, sie aufzunehmen und äh, zu begleiten und zu fördern und äh, ihnen ein neues Zuhause zu geben. So kam ich auf die Idee mit der Geschichte. Steckt da auch ein bisschen eigene Erfahrung drin, wie viel davon? So, jetzt bezogen auf meine Kinderzeit, oder? Nee, also auf, was du so in deiner Arbeit erlebt hast. Ja. Ja. Ich bin ja als äh, Schulärztin viel durch Grundschulen gekommen und ähm, war viel in Grundschulen und in einer auch mit einer Sprechstunde, Schulsprechstunde. Ähm, da sieht man schon viel und äh, man erlebt Klassen, in denen ja so viele verschiedene Nationalitäten sind und ähm, auch die Schwierigkeiten, die es dann gibt, nicht nur sprachlich, sondern überhaupt die Kinder dann auch, die ja auch zum Teil fürchterliche Erlebnisse hinter sich haben, ähm, so aufzufangen, dass es ja, dass es für sie eine gute Möglichkeit ist, anzukommen. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du bist Schulärztin gewesen, du warst Gesundheitsförderin für Klasse 2000 an vielen Grundschulen. Du bist außerdem eine sehr gute Musikerin, du bist gesellschaftlich sehr engagiert. Was treibt dich an? Ich glaube, dass schon ganz früh, seit Kindertagen, glaube ich auch wirklich schon dieses Gefühl da war, bei mir, dass Gerechtigkeit ganz wichtig ist. Gerechtigkeit... Ja, Ungerechtigkeiten konnte ich nie, nie gut haben und habe immer versucht, irgendwie äh, was dagegen zu tun. Und vielleicht ist das so ein, so ein Motiv von früher schon. Also Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit ja. zu sorgen, oder? Ja. Und jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Ist das nicht eigentlich langweilig, immer dasselbe Buch vorzulesen, immer dieselbe Geschichte? <lacht> ja, so oft tue ich es ja nicht. Ähm, aber ich lese total gerne vor. Also ähm, insofern, ich lese so viele andere Bücher auch vor. Ich habe zwei Enkel inzwischen, ähm, die Bücher lieben. Und das ist natürlich auch toll, das zu erleben. Ähm, insofern ist es nicht das einzige Buch, was ich immer vorlese. Und nein, es packt mich immer wieder, muss ich sagen. Ich finde es immer wieder, ähm, es geht mir immer wieder zu Herzen. Obwohl ich die Geschichte nun selber geschrieben habe. Und eigentlich... Ähm, ähm, ja, man denken müsste, das, das mache ich so routinemäßig, aber ähm, nein, ich finde, ich finde diese Situation und diese, diese, diese Geschichte, die da erzählt wird, ähm, die bewegt mich immer wieder, muss ich einfach sagen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass ja auch unter den Corona-Bedingungen, die jetzt sind, ähm, wo manches wegfällt, was man zusätzlich in Schulen machen kann, dass trotzdem dieses Thema nicht unter den Tisch fällt. Merkst du selber auch eine Veränderung bei den Kindern, die das hören? Das kann ich nicht beurteilen, jetzt wirklich ernsthaft, weil ich habe länger nicht vor Kindern vorgelesen jetzt. Und ähm, was ich gemerkt habe, wir haben ja diese Geschichte auch ähm, in der Stephanuskirche im Rahmen dieser Convivencia, dieses Projektes Convivencia ähm, aufgeführt. Das heißt, was heißt wir? Also eine vierte Klasse der Grundschule Schramperweg vor Kindergartenkindern. und ähm, die Geschichte macht was mit den Kindern, das haben wir ja selber erlebt, ähm, wie gebannt sie waren und, und wie sie diese Geschichte verfolgt haben. Und ich glaube, das ist auch für Kinder etwas, ähm, wenn sie merken, jemand ist in Not und äh, man kann helfen und man überlegt, wie man helfen kann. Das ähm, bewegt die Kinder schon und ähm, da, sind, da kann man sie, glaube ich, wirklich ähm, ermutigen und, und, und fangen und ähm, so Empathie eben auch fördern. Dankeschön. Gern.